Kann dich nicht einfach in mein Leben integrieren, zumal du längst schon vor mir gegenwärtig warst. Und als ich endlich mal eine Ahnung hatte von dir, sah ich noch besser, wo ich ich und du so anders bist. Ich hatte Glauben, wo am Leben mich untauglich war. Alle Dinge sind möglich, dem der Glauben besitzt. Ich glaube, Herr, hilf, wo noch kein Glaube ist. Hab geübt in Gaben doch jetzt. Willst du mit deiner Gnad auf Sohnes Tat bauen? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wie soll ich dir begegnen? Wie begegnest du mir? Selbst mein Dasein ist nur da, weil es lebt von dir. Ich weiß nicht wirklich, wer du bist, doch ich spür. Von allen Seiten umgibst du mich. Hältst deine Hand über mir. bist das Licht um uns. Und nicht Finsternis. Die ganze Welt zusammenbricht und klar wird, was du an uns vermisst. Wir sind nichtig und dir doch wichtig. Als wir noch nicht waren, Saßt du uns mit deinen Augen. Ich glaube, Stoppen. Noch lange nicht erreicht und noch nicht am Ziel Doch jage nach dem Ziel, das erst dann Ruhe geben will Bleib nicht auf halbem Wege stehen wenn drauf gehen, auch schon sehr glücklich macht. Und mein Staunen, dass er größer ist, dass Gott uns sieht, liebt und sich selber gibt. Er macht sichtbar, wer wir wirklich sind, was vor uns liegt und wahr ergibt. In seinem Sinn. Sinn. Sein Tod am Kreuz, es ist vollbracht, von Erlösung sagt, hilft mit neuen Augen, Leben anzuschauen. Ich glaube, ich glaube, glaube. glaube. hilft meinem Unglauben. Angekommen in seinem Licht, sehen wir das Licht. Seine Wahrheit bleibt selbst, wenn Schmerz das Herze trifft. Es mag sein, dass alles fällt, dass die Welt in Trümmern bricht. Halte du den Glauben fest, dass dich Gott nicht fallen lässt. Will uns seinem Sohn anvertrauen. anvertrauen. Halte du den Glauben fest, dass dich Gott nicht fallen lässt. Will uns seinem Sohn anvertrauen. Ich glaube. I hope